Oh, mit den Klamotten passt gar nicht ins Bett. Ja, kommt denn diesmal? Wer ist das? Oh, Anna. Okay. Gut, alles klar. Und ich begrüße euch heute. Uh, da ich mal geweckt werden. Sehr Unterstützung, alles klar ja und willkommen mein name ist an die p und ich begrüße euch zurück zu feiern im engage ja wir sind ordentlich gekleidet für unsere ich finde die rüstung klasse die schultern meine schulter sehen dadurch so breit aus Okay. Ähm, heute in der letzten folge haben wir erikas Nebenquest gemacht und ihr werdet vielleicht nicht mitbekommen haben aber die aufnahme war voll im eimer weil irgendwie alles war asynchron und ich musste erstmal weil nicht, das alles beheben hat man vielleicht nicht mitbekommen aber ja hat mich dann doch schon irgendwie so einen halben tag gekostet und deswegen kam auch am am montag kein part weil ich halt erstmal den fehler beheben musste ne? ich hoffe dass heute wieder alles synchron ist und ja keine ahnung gucken wir mal ne? ich hoffe heute läuft alles, alles ist perfekt und ja wir fangen erstmal an mit... Ich habe schon wieder vergessen, meine Notizen hier auszupacken. So. Ähm, heute haben wir ein paar mehr Unterhaltungen, glaube ich. Ne? Eine Menge Supports und ein paar Bandgespräche. Und ich würde sagen, wir fangen dann mit den Bandgesprächen an. Ne? Und zwar gucken wir uns an. Ich habe mir halt jetzt gerade Vollbild hier platziert. So. Fangen wir an mit Rosado. Rosado habe ich mit Sigurd trainieren lassen. Und Rosado war auch Sigurd ausgerüstet, heute. So dann ich. Ich so live mit uh gold obwohl wir obwohl live heute gar nicht ausrüsten können weil wir ja in den seine quest reingehen ist mir ja später eingefallen aber ich habe gold mary mit ihm trainieren lassen also, <lacht> mein Gott, wie die scarade yuko kankeo Right. Da kannst du nicht einfach so schlicht sagen <lacht> dann funktioniert nicht so dann habe ich mit Roy trainiert. habe den glaube ich ausgerüstet heute ne? das ja voll die killer kommt in sein band aktiviert dann kriege ich plus fünf level Vielleicht geb ich gebt gold mary Roy, ich weiß nicht weil er ist ein bisschen overclern ist ja mit 18 wenn den sein effekt aktiviert könnte ich bei jeden anderen irgendwie besser gebrauchen glaube ich so dann haben wir lin trainieren lassen mit safia und safia hat auch lin ausgerüstet heute <hälen> ich mach dich fertig. Okay, cool. So dann haben wir Luis. er hier? Haben wir Louis mit Lucina trainieren lassen? Ich glaube, er hat sie ausgerüstet, damit er mal besser trifft mit seinen Lanzen. Aber geht einfach nicht. Er trifft einfach nichts mit seinen Lanzen. Die meisten meiner Freunde sind tot, weil ich aus der Zukunft komme, wenn er alles zerstört ist. So, und dann haben wir noch... Unser Linden. Linden haben wir mit Corinton. trainieren lassen. Er ist heute dafür zuständig, Leute festzunageln. Und das ist voll krass, wir er beinahe die Bude ist, wir haben wir haben Gott abgefackelt hat. Was zum Tod lachen, Gott. Dann haben wir eine Menge Support heute. Ne? Statt mal an. Und zwar habe ich hier mal ein paar Geschenke diesmal verteilt, diesmal habe ich es nicht vergessen. Und ja, gehen wir mal da rein und sacken die mal alle ein. Wieso hm. <lacht> klingt er so schlecht gelaunt, wenn er sagt, <lacht> ich mir ja Leute beobachten. 3のはい。4人 ich nie wieder was von denen hören oder Ich <lacht> habe ich ich wie man Ich also Frauen, irgendwie früher beobachtet. Irgendwie nicht. Warum kann mein Hauptcharakter so mies gelaunt, irgendwie so äh, dieser Typ? Ne? So, dann mal Rosado. Zinges, Mein voller mal das man Kita, reiten, wir nicht auf den Drachen Du kannst fliegen. はい。俺 ja. ein bekannter の YouTuber。Leute müssen mit daumen nach oben hinterlassen und wir gehen zu Fuß, weil. Okay. So, so viele B-Rangs. Mein Hauptplatte. 俺の趣味の結晶。秘密の小屋です。ああ、壁 ピカピカになるまで磨いたゴイシたち。こっちはなんとなく拾ったふわふわの毛玉たち。それからこの辺でやめておきましょう。説明だけで何時間もかかってしまうので、とにかくすべてが暇つぶしの結晶です。どうぞご自由に見たり触ったりしてください。どうぞ<笑> Aligatow, zaima's er! Orewa, Maynici, ich find irgendwie erschreckend. Wenn irgendwas hier weg ist, dann bringe ich mich um. als ist er wegen was der hier macht. Natürlich findet mein Charakter das interessantes ist, interessant, ist klar. Ich es genauso langweilig. Alles, was er macht, ist schlafen und fischen. So, und dann noch Okay. Er <laughs> ja, ist der nächste Stalker. Der vierte Louis Farben. Merin, Salkov. 可能え ich möchte dich reiten. Dann möchte ich, dass mein Wolf auf dich reitet. Dann möchte ich, dass wir beide auf dich reiten. Okay, da haben wir ein bisschen Drama, was wahrscheinlich aufgehoben wird im nächsten Abend. Support, falls wir den niemals erreichen, so dann bin ich noch schwimmen gegangen, habe weil ich Stelle sauber gemacht und was weiß ich nicht alles. Ja, mit Jade und Ember sind dabei, die Vertrauten von Diamanten ich auch irgendwie erst letztens gemerkt. Naja, ah, stimmt. Odenoskina Monotita, alle Material für ein Buch hier. einfach einsammeln, eiskalt. Das ist eine Art von Alpaka. Das ist wirklich. Ich werde Ich werde mich alpaka der der Hambar ist tot. Aber ja, dein Leid wird mich zur reichsten Frau aller Zeiten machen. So dann noch die beiden, zwei, mal zwei Blondinen. Amber, wie bereitet man alpaka 読める <lacht> ディスク。違う。そう、むきむきだ。お。うーん。その伝説はちょっと<音楽> 本当かい、hast du so に schrank ja Hat das putscher schon No die bei. So Entschuldige But aber stehst du vielleicht auf mich? <lacht> あとは卵焼きに軽く焼いたパン。疲労ありがとう。<笑> では、早速いただこう。はい。うん。うん。ご存知<なんだ> もっと例えば。例えばと言いましたかすみませさあ、どう danke ist die oberflächlich okay ich wollte ja noch jemanden roy jetzt geben jetzt einige charaktere habe ich noch nicht gold mag gerade niemanden So, hatte ich von Roy schon die Dings erledigt? Nein? Okay, dafür Verschwendung. Ich brauche ein Heiler, wenn ich hier Roy zu geben. Na gut, dann nehmen wir einfach. Dann ist er ein bisschen overkill. Falls er halt überhaupt einsetze. So. Zehn Minuten erst. Hey, warte mal irgendwas steht mit der aufnahme nicht da steht schon zehn minuten 25 sekunden für eine lange zeit eine sekunde okay mein aufnahmegerät muss echt damit aufhören <lacht> immer ist irgendwie was das irgendwie nicht komplett läuft da stand irgendwie bei meiner aufnahme man kann ja unten sehen wie lange man schon am aufnehmen ist ne? und da stand irgendwie zehn minuten 25 die ganze zeit und als äh, als ich dann aber zurückgeschaut habe stand da immer noch zehn minuten 25 also ich also irgendwie ist der timer irgendwie stehen geblieben von der aufnahme und ja also ein bisschen doof weil ich würde gerne wissen wie lange ich am aufnehmen bin dann also habe ich ja kurz einen schnitt gemacht und wir äh, habe ich noch mein Dings, meine ration ja habe ich noch dann gehen wir erst mal zum Mülleimer. Äh, oh, einmal ist am kochen jawohl heute wird gespeist wie die könige Na, erst einmal packen wir wieder ein paar sachen hier rein die auch relativ meh sind ich krieg noch nicht mal links dadurch so. Ja, lohnt sich irgendwie nicht mehr so irgendwas da packen finde ich. ich nur so relativ normale sachen bekommen die könnte ich mir auch eigentlich kaufen glaube ich besser jetzt gehen wir mal was bestellen und boden ne, zusammen kochen Boah. dann zeigt man ja hm. Ja, pandreo und ein paar sind noch auf Rang C können wir noch was raushören? naja ah die beiden etwas mehr Stärke oder ich habe keine Tomaten ich habe keine Tomaten dann nehmen wir gesalzenes Schweinefleisch Kraut habe ich auch nur eins Alter was ist denn hier los Ich merke gerade Pandrio und Panet beide fangen mit P an. Beide sind verwandt, ne? So. Ich möchte jetzt nicht alle Werte plus fünf oder so bekommen, ne? Was ja auch nicht. <lacht> So a plus zwei starke Geschicklichkeit und Verteidigung sehr ja, cool okay der war gut hm, so wir jetzt hier noch ein paar Sachen haben 6000 ich habe so viele Punkte auch gar nicht so viele Punkte gut wir sind fertig ne ist ja Timer noch am laufen gut dann gehen wir jetzt zur nächsten zeit quest neben quest was auch immer und machen uns auf zu Lives. neben quest würde ich sagen ne? live und mikaria waren noch übrig für level 8 ne? aber ich werde ja bis zum schluss aufbewahren deswegen machen wir erstmal live über alle brücken so ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Live und Schauplatz einer Prüfung für den Wreemguard. Vor allem 5 habe ich gespielt, aber ich bin nie weit gekommen, weil das Spiel absolut brutal ist. Und da gab es kein, keine Schwierigkeitsgrade und so. Das heißt, man kann nicht wirklich was dagegen machen, außer also man ist einfach nur super gut. Also ja. Deswegen kommt mir diese Map höchstwahrscheinlich nicht bekannt vor. Und ja, gucken wir mal. Ich habe vielleicht, dafür ich weiß, welche Level das ist. Ich glaube, wenn das, wenn das diese eine Map ist, die nur diese Brücke ist, dann habe ich vielleicht schon mal was davon gesehen. Aber ah, schauen. Ich habe 12 Charaktere vorbereitet. ist der Name des Kontinents, von dem er kommt. Das ist Sag mal, auch nicht wertes. Das für japanische Spieler muss ja irgendwie ein Traum sein, ne? Dass die ganzen Anspielungen älteren Feiern ist. Vor allem 1 bis, bis äh, 6 kam ja nicht außer japanes raus. Also jeder, der jetzt vor allem im Engage spielt und nur irgendwie weil nicht mit Free Houses oder aufgewachsen ist, die haben keine Ahnung von irgendwas hier. Egal wie viele Leute ich euch und irgendwie mal erklärt. Ja, wir müssen unsere Bande steigern, aber. Wenn einer von euch stirbt dann passiert das halt ne? das ist schon irgendwie krass so, so sind das 12 leute das sind elf leute aller hm. also ich habe zwölf leute vorbereitet ne? wir haben ich habe eine menge magier heute dabei von daher mit abkratzen wird das heute nichts glaube ich Lass hm. ah, mal gold weil also sie hatte sowieso keinen Ring ausgerüstet. ja so, wir haben genug Lanzen und haben wir Lanzen? Ja, Lanzen haben wir. So, heute eine Menge Heiler dabei. Ich glaube, ich sehe ist auf der Karte. Oh mein Gott! Einfrieren fraktur, Alter. okay wie viele Leute aller sieht heftig hier aus hier. Ja, Lichtklinge mit magischen Angriff. Ich habe eine Menge Magier dabei, von daher wird das schon. Damit so, fliegen gilt ja nicht. das heißt Rosado. Sollte ich vielleicht gar nicht erst mitnehmen, ne? Ja, komm, Rosado kann immer noch da reingehen und so schnell wie möglich Gegner erledigen, wenn ich Glück habe. Hm, ich könnte jetzt hier, ich könnte hier reingehen mit Rosado, ne? den Typen erledigen. Warum soll ich den erledigen? Ach, deswegen. So, ich nehme an, das ist wieder auch eine Anspielung an Feiern und 5, aber Final 5 habe ich nie weit gespielt, deswegen, ja, keine Ahnung. dort haben wir hier? Du hast Meteor, fraktur und was? Warum hast du Meteor und Fraktur? jetzt ist bestimmt eine Anspielung an irgendeinen Charakter aus Emblem 5, ne? Da generell ja nicht Dings ausrüsten können, ne? Bringt das nichts. Okay, ihr bewegt euch alle nicht. voran voran mein gott was hat für eine konstellation ja das ist doch voll unfair tank der magie da war schweigen eine menge loot haben wir hier ah, oh, Tempofeder feder tempo Wasser, eine Menge Lot hier. Aber ich sehe jetzt irgendwie nichts, was mich hier irgendwie zwingt. Irgendwie voll schnell durchzugehen. Und naja. Wenn jetzt jetzt chillig angehen, dürfte halt eigentlich klappen. So. Kann ich überhaupt da hingehen und den kann Ganz offensichtlich nicht mit Rosado hier reingehen, weil die Baller mich dann ab. Ich habe gesagt, für dieses Kapitel wird nervig: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, mich das wird erreichen werden. Nein, ich mir fehlen genau zwei Schritte. Leider. Na gut, ja, er ist diese das können wir ganz locker irgendwie abfangen, indem wir einfach nur und die können nur dreimal schießen. So, wir haben Louis dabei, das heißt, er, er kann einfach die Ballistas abfangen und ja, dann will man dann machen, würde ich sagen. ne? So, Anfangsposition ist eigentlich vollkommen egal. Wir können auch sie da einpacken. ne? Ich habe dabei, so, sie hat 156 ausweichen heißt wenn wir wieder aber da wird nicht klappen mit live, weil der hat ja diesen Oh mein Gott, die haben sogar vielleicht eine Trefferchance gegen sie. Okay, es kommt darauf an, je nachdem, wann sich der Typ bewegt, ne? Könnte er einfach oder schwäger werden? Warte ich habe eine Idee. Ja, verdammt, obwohl, ich habe eine Idee kann mich ganz locker um diese ballista kümmern oh, das wird lustig ich habe eine idee damit ah. <lacht> so, ihr müssen wir wahrscheinlich auch jemanden abschießen ne? damit das hier einfacher wird zum beispiel ihn verteidigung 17 ich weiß es nicht also wir können uns hier kaum bewegen leider aber ist in ordnung Also je nachdem, je nachdem, was hier, weil nicht, ja. So, ich kann an meiner, meine Startposition ist jetzt nichts Wichtiges hier gerade, nicht? Hat jetzt irgendwie keinen Einfluss auf den Rest der Schlacht, finde ich. Deswegen, ich habe alle emblemen dinge ne? Oh, dann rein da okay, wenn das ein zeichen von dir ist dass du da stehen bleibst dann gerne so jetzt meine erste stadt gehen ne? so denkt jetzt bestimmt als voll riskant, dass ich den dahin packen ne? aber protection <lacht> dann packen wir dich hier in ich hätte gerne mal, ich hätte gerne mal 5 Euro gespielt, aber haben 5 ist so schwierig ne? weil es ist nicht schwierig so im sinne von es ist schwierig aber die funktionen in dem spiel sind also halt so krass ne das, das spiel tut sich irgendwie weil nicht einige scherze erlauben mir das ist eine menge sachen die du in dem spiel machen kannst aber mein gott das spiel ist einfach so geplat Action. Zum einen, Fire Emblem 5 hat ein Erschöpfungssystem. Oh nein! Ich sehe das oh. Deswegen. Oh. Die rennen weg von mir deswegen sind hier viele leute mit Loot. ich wusste es hätte nicht so einfach sein können ich kann ihn nicht erledigen überlebt mit einem schlag Ach, die kommen noch nicht mal auf mich los ey. Äh, mit was rennt der da weg tempo für natürlich mit dem fehler noch hm. kurz überlegen darf doch einfach wieder nicht wahr sein ey. ich kann natürlich nicht da reingehen weil also die einzige möglichkeit die ich jetzt hier hätte wäre wenn ich ihn als erstes erledigt kriege ne? aber kriege ich natürlich nicht So, eine Frage hätte ich hier aber. Oh, ne, geht ja nicht. Ah. Und den kann ich auch nicht einpacken, weil er nimmt volle Mühre Schaden. Ich weiß nicht wie viel, aber es wird eine Menge sein, ne? Hat also nicht, mir wieder so ein, zwei KP fehlen, ne? Das ist immer das gleiche. Wasser. Oh, guck mal hier. Bist du ja? Bist du da mit der Tempofeder Ja. Sonst habe ich einen Eisenbogen noch gegeben, ey. So. Dann war nicht kalt. Da muss ich jetzt eigentlich nur so schnell wie möglich darunter gehen Die anderen drei, erleben. Das war eine unterentwickelte Einheit war da. So, Gibt es ja irgendjemand der unwichtige Sachen hat? Du hast ein Beiwasser, ja, aber ich will es haben. Das ist ja, Ich kann natürlich nicht hier runter kann ich erledigen. Machen wir mal. mal bloß, dass ich hier alle Sachen ignorieren werde. Die Sachen gehen mir Warte, also, Dich hole ich mir auch noch. Was ich machen muss ist... Eine Sekunde. Ich werde wahrscheinlich einmal Rettung brauchen. Beispielsweise... Oh, das ist eine Menge... Reichweite. Ich weiß, das wäre nicht so einfach, ey. Schnell wirklich. Da hat er voll gemacht, okay. Aber wir sollten ja eigentlich noch kriegen, ja. Also ne? egal oh nein einfrieren aber oh, warte mal bringt nichts bringt nichts gegen rosado rosado ist im Mund gegen einfrieren du bist genau da so Entschuldige, was entschuldiger was du bist immer noch in reichweite sehe ich gerade so wenn ich hier hingehe habe ich noch eine menge leute ja noch die sich bewegen können Okay. hat ja, das Spiel wahrscheinlich absichtlich gemacht, ne? So leicht hin kann, oder? So, jetzt muss ich Folgendes machen. Und zwar, ich gebe... Halt... Was ist ein Ein Stabrang ist es Du kannst jeden Stab benutzen, den es auf diesem Planeten gibt. So, ich brauche nämlich einmal. Ich hoffe, ich habe das. Ich habe... Ich habe es. Mein Gott, Gott sei Dank. So, nimm du mal eine Erholung bitte. Und ich kann ja hier reinpacken, weil du nur hast eine Menge Verteidigung. So. Hm. Oh, da war der falsche. <lacht> Was? Oh, das war der falsche. Ich keine Erholungsstab. Erneuerung. Hm. Mm. Hey. Oh mein Gott. <laughs> <laughs> um eben noch ein so so ist mal den richtigen Stab geben so dann erneuern wir dich damit du dich wieder bewegen kannst hiermit an. Okay, du triffst den... Wow, du machst den absolut fällig. Gut, haben wir nicht erledigt. ging keiner Erfahrungspunkte, weil die halt noch unterlevelt waren, habe ich gesehen. So. Und dann machen wir dich platt. Perfekt. Oh, betet mich an, wenn Fire Emblem Großmeister. So, ich habe sind nicht noch mehr Leute die jetzt flüchten können. So, aber dich müssen wir jetzt hier rausretten. zurück habe ich da was. So, hallo schon Rosado. So, damit haben wir uns um das Loot gekümmert hier. Ich habe ja gehört Schwächste haben wir jetzt schon hinter uns. Die Beine haben Sachen, ne, die beiden Sachen. Nehmen die bewegen sich natürlich nicht, ne? John sich um all die hier kümmern. John ist relativ tanky. ja so, ich glaube, wir haben uns um das Schwierigste hier gekümmert, ne? Okay, einige von denen sind noch unterlevelte Einheiten, sehe ich gerade. So, solange jetzt hier nicht noch mehr Leute abhauen wollen, haben wir halt eigentlich geschafft. Äh, Was? Wer trifft mich von da? Ich werde 1 bis 15. entschuldige was? Aber ist okay, wir haben nur super... Wir haben nur super... Äh, Verteidigungsleute hier. So legen wir so eine Anspielung daran an Final m5 wo die stäbe einfach nur broken waren okay naja da müssen wir halt warten bis die ihre sachen hier verballert haben ne? kein ding Und davor hatte ich mich schon im diebe gemacht habe entschuldigung warum nimmst du schaden gibt eigentlich gar keinen schaden nehmen äh, was warum macht ihr so viel schaden was ist denn hier auf einmal los 15. Boah. war natürlich für die erste Person, die sich bewegt hat. Nein. So, oh mein Gott. Kein Ding, aber... Alles, was ich machen muss, ist hier Abwehraltung ausrüsten. mehr Verteidigung. Entschuldigung, aber warum machen die so viel Schaden? Zack, zack, Ding, zack. Also, wir haben die nur drei Schüsse, Gott. Okay. Also wir müssen so oder so jetzt hier warten, bis hier alles vorbei ist, hm, Richtig von hier aus. Okay, ja, jetzt müssen wir eigentlich alle okay sein, ne? Alter, also diese das kann eigentlich jeden ja One-Shotten. mein Charakteren, außer meine tanki Charaktere. Also wir haben die keine Catch chance Da, ich darf sogar zu 100 Prozent dafür. Ach, schweigen. Ne. Tor, kein Ding. Einfrieren, kein Ding. Ich habe Teleport, äh, Rettung. es kommt auch noch einer auf. Ja, Was los, ey. kein Ding so dann müssen wir noch mal Rettung hier einsetzen also ich kann ihn irgendwie anders hier rauskriegen aber ich glaube nicht ne nee, also rein ja Louis das hier Handhaben so ich muss mich ich muss mich irgendwo hin Packen, wo die beiden mich treffen können aber ja, ich die karte jetzt drehen könnte dann würde ich jetzt sehen wer mich angreift, ne? ich nehme meinen das sind die ne? müsste ja eigentlich alles hier überleben können ne so habe ich so viele Heiler heute mitgenommen ne einer HP ehrlich So, ich muss also mehr oder weniger jetzt erstmal warten bis hier ja fertig sind mit ihren ganzen Bombardement an und fairen Angriffen so er habt ja die gleichen Wert und so ne 39 ja. ich pech habe mich schon wieder Rettung einsetzen danach Genau mit ihr einsetzen. Ja, ja ich gar nicht dran gedacht. Okay, aber... Du müsstest diese Runde überleben können. das gibt es sogar Supportpunkte. So alles klar. Okay. Noch bedrückhalten. Ja. Sag. Ja. Ich habe gedacht. Mehr Verteidigung bitte. Danke. Okay. Zwei. nicht auf der Dach in die nächsten Ballisse da reingeht, ne? Also, hättest du eigentlich erst früher machen sollen, ne? Ja, da kommen noch mehr Leute. Okay, mein Gott, da kommt schon die nächsten Leute, die mich hier nerven wollen. So. So, äh Ja. Mal den. Mond. Link und sieg Okay, da kann eine sehr nervige Level sein, habe ich so gefühl. Sehr nerviges Kapitel. Aber ist gut, die können nur einmal schießen jetzt, ne? So, der wird sowas von drauf gehen, wenn er getroffen wird. Aber ich müsste einige Purgativs irgendwo haben. Ich kann auch sie einsetzen. Eigentlich ne? mal aber das. das ist eine Verschwendung für einen Charakter. Aber ja, ich sehe schon, wie die Reichweite hier niedergeht, geht, ein bisschen runter geht. Mal mal das, ne? Wenn er voll geil, ne? wo ich keinen Pogartip verwenden? Und du halt sie wieder hoch so. Dann können wir uns um diese Situation auch schon mal an ne? damit, das uns nicht auf den Nerven geht. Ja. Muss ich wieder hoch ein? Ich werde Platz mit ihm wechseln. okay so und wir sollten eigentlich wir sollten ja eigentlich überleben ich weiß was wäre meine alternative hier gewesen ne? wir haben aber immer noch eine Paläster da weiß nicht ob die schützen klug gesund sind von der einen zur anderen zu springen protection ah, er bekommt sogar die ladung zurück sehr cool so dann einmal dich hoch damit wieder protection einsetzen kannst dann können wir uns mehr oder weniger um den Typen da, wo Dabei hat der schon mal seine ganzen Sachen? So, jetzt kommen wir hier schon runtergegangen ist mit der Reichweite. ne? Ich weiß noch nicht, ob die klug genug sind, um vom einen Ding zum nächsten zu springen. Ne? Ich weiß nicht, ob Ausweichen irgendwas bringt hier. Sieht nämlich nicht so aus. Ich kann natürlich wieder nicht den ein Doch sie kann erreichen. da habe ich so viele Heiler mitgenommen? Weil der wartet jetzt von weiten ein kann, ne? ein Kriegerschwert so für den Fall dass der jetzt hier noch mal mit Dings rumkommt ne mit äh... weil nicht was ist mit den Stäben ja war äh, die sind mir vollkommen ausgeliefert sobald die ihre Stäbe verballert haben er hat nichts mehr er hat auch nichts mehr so wir haben nur noch einen schweigen Typen da wir können eigentlich schon darunter gehen dann aber wie gesagt ich weiß nicht ob der hier die nächste Dings hier bemannen wird von daher gucken wir mal ich meine John überlebt ja, ne von daher ich nehme nehm sehr stark an du überlebst hat auch Abwaltung, ja. Wir mal ein paar tankige Typen hier reinpacken. Manchmal kann man es hier so ein bisschen reinpacken. Äh, Treffer plus 80, da sind voll bei powered die Dinger. So, was ist das für eine Reichweite? ich sehe die reichweite nicht 1 2 3 4 6 7 8 9 10 nehmen wir mal an es sind 10 ja, das heißt so weit kann ich mich noch bewegen das war mal da ich mal den walter an das ist irgendwie in charakter so für schaden kommen zu den ganzen blöden ballisten schon mal hey, was geht na wird echt notwendig immer deine Lanze erst nur so zu wirbeln kannst du nicht einfach zustechen so. ah, sie wird verschwiegen so. Okay, ich weiß nicht ob es daran liegt dass ich nicht in reichweite bin oder ob kann ich ihn einfach dahin schicken und er kümmert sich um alle die leute das sind nur kavaliere hallo ich kann wortwörtlich los hier hinpacken und er kümmert sich um alles jetzt kann die worte ich alle tanken oh. so, jetzt möchte ich ein paar leute aber hier hinschicken die auch angriffe aus trotz ein ein bogen ne? Zack. Ja, doppelbogen power der war cool so. Hier machen wir auch weiter, ne? Haben wir uns da schon mal um die Wallista gemacht. Das also wir können ja eigentlich voll schlicht durch die Gegend laufen. Cool. Das ist auch da Ballista. Ich muss ja erst so machen, ne? Wie soll sonst machen? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich darf nur Leute hier hinpacken, von denen ich weiß, die würden halt überleben. Weißt also, was, wir machen den ja Dann gehen wir hier hin. geben der Abwärterhaltung. Das steht der Winter kommt mir übrigens überhaupt nicht bekannt vor, ne? Also wie gesagt, Fire Emblem nicht so mein Expertisegebiet. vergleich zu einigen anderen. Ah, und dem haben wir uns gekümmert. Jetzt guckt euch an, wie die Reichweite runter geht von dem. da ah, nicht. Im nächsten Zug. Daneben. Ja, und hier können wir jetzt eigentlich tanken, ne? Gegner... Gegner können ja nichts ja? ja alles nur ja es nur nee, die waren noch okay die sind alle 33 also jeder der so um die 30 hp hat kann ja eigentlich locker tanken und glaube ich alle hier sind ne da so, ich bin mir ziemlich sicher er bewegt sich nicht aus den dingen raus und er auch nicht dass wir können weitergehen ne? so dass ich mal den hier an. <lacht> schade hier gefällt mir sind ja noch mehr weil ist das ich glaube nicht ne? also da rechts war noch eine aber da muss ich mit haben auch in der nähe sein ne? So, mal gucken wo ich mich so eben bewegen kann Nee, Brauche ich nicht? Okay, noch habe ich alles im Griff. Ja, das ne, da muss noch eine ungünstig positionierte zu bekommen und alles schon wieder nicht gut. Weißt du, warte, ich kann doch bestimmt Dings hier machen, ne? ah. Ah, du machst deine Schaden gegen meinen. Mal hier, warte, ich habe eine Idee. Jetzt wenn ich euch mal alle ablocken. So, jetzt will ich mal sehen, wie er vorbeikommt. Sehr gut. Wenn ich gut wie hat hier funktioniert. Warte mal, mit dir will ich vielleicht den Kill holen. Was er halt überhaupt schafft. Okay. So. Okay, das hat sehr gut funktioniert. Zack. Zack. So, und die kommen jetzt hier So, ihr, du hast keinen start mehr, du hast keine Sache mehr. Okay, ich nehme dann mal an, ihr bewegt euch nicht mehr, ne? Dann komme ich mal zu euch hin. Oh, Alter, wenn die sich jetzt bewegen, ne? Kommt da nicht durch ne so. problem ist sie sind alle unter das heißt mhm. ne, sind sie nicht er ist nicht unter level so, wir können uns hier wir können uns jetzt um die alle mal kümmern erstmal Aber an ne? oder sitzt er da drin? Ne? Nein, hier greift so an. So. Ah ja, wie viele kann ich mich danach bewegen? Drei oder zwei? Zwei. kann ihn erledigen ja anscheinend Moment, hey. wir gegen so gut wie keine erfahrung von denen Was ich ein bisschen doof finde jetzt kommt ihr mal alle schön auf mich los. 33, ich nehme keinen Schaden. Aber weiß was ich hier mache? Ey? Ich tue ja schön den Dings einsetzen, den Adelsrab hier So, jetzt gehen die alle auf ihn los. Nicht gut. So und Jan hat irgendwie so sowas ich weil ein bisschen erfahrungspunkte mit ihm wenn er, wenn er sich schon nicht bewegt ne hallo dann nutze ich dann auch gefälligst aus Corin Erfahrungspunkte farmen. Jemand kommt auch mal hier. So. Hm. so, nur kann ich ja immer oder das hier einsetzen. Ne? kann John dann erledigen? Oh nein, warte, habe ich ja hab gut. War ja, jetzt ist er nämlich hier raus. Ja, ist okay, glaube ich. 39, ja, ist okay, glaube ich. Ich weiß es nicht. wir wird ihn aber nicht doppeln oder nee, nee, nee. okay alles okay, alles okay. Ja, weißt du was? Nee, wird okay sein wird okay sein da neben nee, da habe ich gerade den fall mit meinem schwert abgeblockt oh. an <lacht> Wenn ich rück habe kriege ich sogar ein oder zwei leute Ja gut oh, daneben mit 75 solange nicht noch irgendwie was ekelhaftes kommt wird das schon glaube ich dem so, den Mann war fertig mit John, damit er mal Erfahrungspunkte kriegt. Und der Rest ruft sich hier... Uh. Den Rest da weg, ne? Wir brauchen hier noch ein bisschen Training. So, ich bin Level 19 wegen Roy. So. Äh, ich habe das hier voll im Griff. Problem ist, sie sind alle näher. Ne, ist ein bisschen stärker. war hast du noch voller AP 8? Weil ich dich nicht getroffen hatte, ne? so ich habe, glaube ich, auch so ungefähr jetzt gecheckt, wie seine persönliche Fähigkeit funktioniert. Ne? Weil ich habe erst gedacht, das bedeutet, mit niedrigeren Level meinen die irgendwie so, wenn ich hier zum Beispiel ein Feuer einsetze, ne? Mein Gegner hat Feuer plus zwei dann mache ich mehr Kritsch ne? Aber meine Gegner haben ja nicht solche aufgemotzten Waffen. Also nehme ich mal an, wenn ich Feuer habe und ich kämpfe gegen jemanden, der, weiß ich nicht, eine Stahlanze oder ein Silberschwert oder so hat, also eine vom Rang her höhere Waffe, dann tue ich, äh, mehr Kritschaden machen. Ne? Nehme ich jetzt mal an. Ich glaube, das, ist das button ja mit meinen, ne? So, ich mache den ja. Obwohl dann trifft, kommt aber keine mit mithilft. Nein. Ja, Warte mal, dich herunter. Die Werte ein bisschen reduzieren meine ich. Also reicht man ab, sehr gut. Sehr gut. Mehr Geschicklichkeit und Glück, mehr Ausweichen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch unterlevelt ist. Also so 11, 24, während ich hier mit Level 7 Charakter umlaufe. Ich weiß nicht, ob sie noch als unterlevelt hier gilt. Weil ich nicht weiß, was der Maximum Level für Dings ist hier, für Diebe. Ich nehme an, es ist 30 ne? Ja, ach ja du machst das nicht, ne? Ah, Nehmen ne wir mit dem fallen ap mal, okay, du bist ein bisschen zu nah. Ah, genau, von Level Up 3 ich merke gerade selbst einen drach hat irgendwie so zu so zöpfchen an den seiten so kompletten und ich platziere hier in damit den sein angriff mehr schaden macht ne? so, gehen wir hier hin. Auch in reichweite wisst. Also ja, also die Herausforderung dieser Level sollte natürlich wieder sein, ja Hier sind ein paar Diebe, die muss du schnell holen, ne? Und wenn ich mich nicht die um die gekümmert hätte in den ersten Zügen, dann würden die jetzt hier würden die jetzt hier herumrennen, ne? Und dann würde ich mit meinen Leuten dahinter rennen, ne? Aber hier sind Gegner, das heißt, um die muss ich mich auch noch kümmern, aber da sind noch Diebe, ne? Also müsste ich hier wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Also von daher bin ich froh, dass ich mich darum gekümmert habe schon. bevor es zu diesem stress kam da ja. ja, wir für ihn die kills ich mein Gott, sie mit ihnen sogar fertig machen wenn man los wird sich dann den kill Aber hier gehen wir natürlich unterlevelte Charaktere, ja? unterlevelte Gegner, ja, Damit ich hier nicht zu überlevel, ne? So, oh, da müsste ich aber mit jedem treffen, ja? Hm. Ah, ne, ich habe noch christ Ihn sollte ich vielleicht auch noch mal angreifen, ne? Wenn du den Krit holst, auch gut. Ich wird, glaube ich, nicht mal umbringen. Okay. Und das war einfach ein, ein einfach nur warum nicht ne. um ich bin gut dass der angriff trotzdem noch weiter geht obwohl er schon tot war seine Erfahrungspunkte bekommen und so, so okay so eine gute Runde ja, jetzt kommen jetzt kommen die das die gleiche Konstellation an Gegnern wenn ja dann sehe ich schwarz für euch Na, wenn ich da hingehe dann geht er aber kommt sogar dadurch, das gibt's nicht. Ähm, Rosado, hm, schon Level neun. Hm. Ah, wenn ich da gehe, dann trifft er mich 39, aber 39 oder wird er wohl? Weil da bekommt ja mehr ne hm. Machen wir dich jetzt mal platt, würde ich sagen. dich. Zack. Ich glaube, Linden könnte sich den jetzt abgreifen, ne? Und nur du dir den. ne? Reicht nicht. Doch, reicht. Tisch. War immer zu overkill wenn irgendwie Charakter in Feiern am anfang zu fliegen und die magie einsetzen also irgendwas gefällt mir da nicht das sieht irgendwie zu mächtig aus ja, ich habe einen priester gerade ich nee, jetzt kommst du dran da war echt jedes mal kreppen ne? ja cool. warte man kann er sich nicht selber helfen stimmt oder priester können sich selber ein er ist auch ein bisschen dezent broken ne? So, wenn ich ihn hier reinpacke dann hat er eine ausweichen von zu wenig ich meine er wird ihn treffen aber ah, wieso kann sie nicht einen schritt weiter gehen kann irgendjemand schubsen Wie habe ich damit mehr ausweichen als mit der Eisenaxt, okay? So. Hmm. Predictable. Lass den Wald bitte für mich frei. Ach, die werden jetzt die ganze Zeit kommen, ne? mm. bekommt ein Level up heute. Wie sonst auch immer, ne? Ich muss, ich muss, ich muss. So. Immer eine Auszahl. Seine Reichweite von dem Ding. Warte mal, wenn du da reingehst, dann hast du 124 Ausweichen. Oh, er drückt den aber. Hm. So, wenn ich die ja anlocke, dann ist das auch kein Problem, ne? Aber wenn ich die anlocke, dann kommen wahrscheinlich die alle auch noch auf mich los, ne? Aber die haben auch nicht so viel. <lacht> Weiß noch nicht wieder, wie lange das hier dauert mit dem Stärken und so, ne? wahrscheinlich wäre die ganze zeit jetzt nee. aber ah. den aber der anlauf hier fertig ist Einfach mal schlecht mit dem bogen das macht mir events eigentlich ist da nicht irgendwie hat man doppelt irgendwie irgendwie irgendwas doppel mäßiges ja wenn man kann ja kontern kann ja konnte sowieso nicht kontakt So, du hast ein silberschwert mit 38 Wahrscheinlich auf sie losgehen, ne? hm. ja, nur, du machst dich um den noch so da. Kommen meine restlichen Leute schießen sich den Getümmel an. Oh, ich habe vergessen zu Figur. Sehr gut echt nicht mehr brauchen für meinen bau wow interessant ist früher habe ich immer gedacht das heißt wow <lacht> weil irgendwie voll dämlich ich klingt ne? aber ich dachte ich habe irgendwie das Dings nie gesehen hat ich habe nie gesehen hat da ein Aha fehlt ich bin mal bau da und gesagt Dass ich zum ersten mal wow gesehen haben So. Ah, jetzt hast du einen Weg blockiert, Video. Auch oh, ich konnte ich nicht da unten bewegen. Ich habe mich schon gewundert, warum können mich die Leute da unten noch treffen. Mit Rosado. Oh, ich sehe gerade, das ist eine Ballista. Hm. Ich habe gar nicht bemerkt.